<lacht> Aua! Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkasten, Mann. Ein neues Äffchen, sagst du? Ui! Das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die fünf Slotty wert. <lacht> Au! Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Das wollte ich lieben. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Aber von hier unten aus kann ich ihn nicht treffen. Moos therapeutische Stricke, die günstige Alternative.